der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns. Von ihm Bekenntnisse zu Klimaschutz und Energiewende. Wir arbeiten mit der Welt daran, das bestehende Energiesystem kohlenstoffarm zu machen und schaffen gleichzeitig ein neues Energiesystem, mit dem sogar die am meisten ausstoßenden Industrien den Übergang schaffen. Schöne Worte sagen Kritiker wie Fridays for Future, doch entscheidend seien Taten, konkret Geld. Das unterminiert im Endeffekt die ganzen Verhandlungen, dass hier niemand, also dass sich alle rumdrücken, wer bezahlt was. Alle wissen, es muss gezahlt werden, aber niemand will am Ende irgendwie mal das Portemonnaie aufmachen. 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz in ärmeren Ländern, ein altes Versprechen der Industrieländer, bisher nicht eingehalten. Baerbock zeigt sich zuversichtlich, dass es in diesem Jahr klappt. Die Weltklimakonferenz im Herbst findet also in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Seinen Wohlstand hat das Land am Persischen Golf vor allem Öl und Gas zu verdanken. Der Export der fossilen Brennstoffe ist nach wie vor eine wichtige Einkommensquelle. Die Monarchie verweist aber auch auf milliardenschwere grüne Projekte, die für die kommenden Jahrzehnte geplant sind. Südlich von Dubai, mitten in der Wüste, entsteht der größte Solarpark der Welt. Direkt daran angeschlossen, eine Wasserstofffabrik. Hier wird aus Solarstrom grüner Wasserstoff hergestellt und gespeichert. Ein lukratives Zukunftsgeschäft. Bislang setzen die Emirate hauptsächlich auf Öl und Gas. Doch das soll sich ändern. Das Land sieht sich in einer Vorreiterrolle. We will grow. Wir werden unser Portfolio an erneuerbaren Energien in den nächsten sieben Jahren vervierfachen. Von derzeit 25.000 Megawatt operativer erneuerbarer Energie auf über 100 Gigawatt. Im Rahmen ihrer Klimastrategie will die Golfmonarchie bis 2050 163 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien und nachhaltige Projekte investieren. Gleichzeitig will der staatliche Ölkonzern die Erdölförderung in den nächsten Jahren steigern. Harsche Kritik kommt von Klimaverbänden. Jeden Tag lesen wir Nachrichten über neue emiratische Projekte, über Initiativen und Investitionen in erneuerbare Energien und in Naturschutz. Aber leider sehen wir keine wirklichen Maßnahmen um die Produktion fossiler Brennstoffe zu verringern. Das Geschäft mit Erdöl und Gas hat die Emirate reich gemacht. Noch immer wird ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts daraus generiert. Als erstes Kabinettsmitglied hat sich Bundesverkehrsminister Wissing mit Vertretern der Initiative Letzte Generation getroffen. Laut Ministerium war es ein sachlicher Austausch. Die Klimabewegung fordert ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr und ein Tempolimit auf Autobahnen. Auch heute klebten sich wieder Aktivistinnen und Aktivisten auf Berliner Straßen fest und brachten den Verkehr an zahlreichen Stellen zum Erliegen. Der deutsche Chip-Hersteller in hat dem Beisein von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz den Baustart für die Erweiterung des Werkes in Dresden gefeiert. Eine Milliardeninvestition in die Halbleiterproduktion soll neue Jobs schaffen. Halbleiter sind unentbehrlich für digitale Technik, etwa in Elektroautos oder Windrädern. Sie werden überwiegend in Asien und den USA hergestellt. Mit dem neuen Werk will man unabhängiger werden und Lieferengpässe reduzieren. Heute will man glänzen. Der symbolische Spatenstich für die neue Dresdner Chipfabrik von Infineon ist minutiös durchgeplant. 5 Milliarden Euro will der Konzern am Standort investieren. Halbleiter werden überall da gebraucht, wo Strom geleitet und geregelt wird zum Beispiel in Autos und Windkraftanlagen. Auch deshalb sind Kanzler und die EU-Kommissionspräsidentin extra angereist. Dresden ist ohne jeden Zweifel, wenn ich das so nennen darf, ein digitaler Leuchtturm in Europa. Die hier in Dresden gefertigten Chips sichern Arbeitsplätze und Wohlstand und Zukunft. Sie helfen mit, unsere Industrie widerstandsfähiger zu machen. Mit der Fabrik in Dresden kommt die EU ihrem Ziel ein wenig näher. Bis 2030 sollen in Europa 20 Prozent der weltweiten Chips produziert werden. Derzeit sind es keine 10 Allein ins Dresdner Werk sollen eine Milliarde Euro Fördermittel fließen. Sprich, jeder der künftigen 1000 Arbeitsplätze wird mit einer Million Euro subventioniert, rechnet Wirtschaftswissenschaftler Reint Kropp vor. Dabei seien Chiphersteller hochprofitable Unternehmen. Mit der Förderung schmeiße man Geld zum Fenster raus. Ich denke, das Geld wäre sinnvoller angelegt, wenn wir in Forschung und Entwicklung investieren würden. Das heißt in Köpfe statt in Beton, ähm, in Bildung und Wissenschaft, in Forschung und Entwicklung statt in Fabriken. Dem widerspricht Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Weltweit würden Unternehmen mit Subventionen gelockt. Es ist richtig, sich in diesen Wettbewerb mit reinzubewegen, es nicht an uns vorbeilaufen zu lassen. Wir brauchen eine europäische Souveränität. Mit der Ansiedlung wird der Chip-Standort Dresden weiter ausgebaut. Schon jetzt ist er der größte in der EU. Für den Ausbau bei Infineon spielt genau diese Lage eine Rolle. Von hier aus sind es keine zwei Autostunden zu den Werken der potenziellen Kunden Porsche, BMW, Tesla und Volkswagen. Im Sudan haben sich die rivalisierenden Militärs auf eine siebentägige Waffenruhe ab Donnerstag geeinigt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind wegen der Kämpfe bereits mehr als 100.000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. Wie hier im Tschad haben viele kaum Zugang zu Wasser und Nahrung und schlafen im Freien. Sollten die Kämpfe andauern, könnten nach Schätzungen der UN mehr als 800.000 Menschen aus dem Sudan fliehen. In der Türkei läuft der Wahlkampf knapp zwei Wochen vor der Parlaments- und Präsidentenwahl auf Hochtouren. Aktuellen Umfragen zufolge zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Erdogan und seinem Herausforderer Kelic Staroglu ab. Erdogan steht wegen seiner Wirtschaftspolitik in der Kritik, außerdem wegen seines Krisenmanagements nach den schweren Erdbeben im Februar. Im Istanbuler Stadtteil Kadıköy wird derzeit um jede Stimme gekämpft, auch mit Hilfe des Hohen Zwiebelpreises. Für viele das Symbol von Erdogans schlechter Wirtschaftspolitik. Freiwillige wie Tuana werben hier für die Opposition. Jeder, mit dem wir sprechen, wartet gespannt und hoffnungsvoll auf den 14. Mai und sagt, dass man dann mit der Regierung abrechnen wird. Mehr als 1000 Kilometer entfernt, in der vom Erdbeben schwer getroffenen Stadt Antakya, ist vom Wahlkampf kaum etwas zu spüren. Nur an wenigen Stellen hängen Plakate, ein Großteil der Menschen hat die Stadt verlassen. Wer wählen möchte, muss am Wahltag eine schwere Reise hierher zurückantreten. Das Erdbeben und seine Folgen könnten Erdogan tatsächlich wichtige Stimmen kosten. Nach kurzer Krankheitspause ist er wieder auf Wahlkampftour und attackiert die Opposition, spricht von Terrorunterstützung und einem drohenden Desaster. Sie werden die Türkei in einen Abgrund stürzen, von dem sich das Land 50 Jahre nicht erholen wird. Weder die Politik, die Wirtschaft, unsere Verteidigung noch die Diplomatie. Herausforderer Kemal Kilic Darulu sieht den Abgrund längst. Er verspricht der türkischen Bevölkerung grundlegende Veränderungen und liegt damit derzeit knapp vor Erdogan. Recht, Gesetz und Gerechtigkeit, all das werde ich der Türkei zurückgeben, koste es, was es wolle. Ein kopf an Kopfrennen wird es werden, glauben Beobachter, und eine echte Richtungswahl über die Zukunft der Türkei. In Hollywood sind Tausende Drehbuchautorinnen und Autoren in den Streik getreten. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Honorare. Vor allem von den erfolgreichen Streaming-Diensten. Durch den Streik könnte es zu Verzögerungen bei der Produktion von Serien und Filmen kommen. Im linearen US-Fernsehen wurden schon heute Sendungen gestrichen. Die Late Night Talkshows sind vermutlich schon heute Nacht betroffen. Sendestopp statt Gags und Gäste. Die Gewerkschaft der Film- und Fernsehautoren, die Writers Guild of America, streikt. Mehr als 11.500 Hollywood-Autoren haben die Arbeit niedergelegt. Bei der berühmten Met Gala in New York sorgte die Ankündigung gestern schon für Sorgenfalten. Ich brauche meine Schreiber wirklich dringend, ohne sie gibt es keine Show. Die Autoren fühlen sich von den großen Streaming-Dienstanbietern wie Amazon, Disney, Netflix und Paramount deutlich unterbezahlt. Denn sie bekommen für Streaming-Produkte weniger Geld als für Filme und Serien, die im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie wollen Anteile am Erfolg. Verhandlungen darüber mit der Allianz der Hollywood-Studios waren nach sechs Wochen gescheitert. Besonders Seriendarsteller erklären sich solidarisch. Ich hoffe, die Skriptschreiber bekommen, was sie fordern. Ich glaube an die Arbeit der Gewerkschaften. Ich bin selbst Mitglied. Wir brauchen eine schnelle Einigung, damit wir zurück an die Arbeit kommen. Der Streik könnte weitreichende Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Ein dreimonatiger Arbeitsausstand im Jahr 2007 führte nach Schätzungen von Experten zu einem Verlust von knapp 38.000 Arbeitsplätzen und einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 2,1 Milliarden Dollar. Alle sind sich einig, dass Drehbuchautoren in Hollywood unterbezahlt sind. Sie liefern riesige Mengen Material und werden nicht angemessen dafür entlohnt. Je nachdem, wie lange der Streik dauert, könnten von Herbst an Serien ausgesetzt und Kinostarttermine verschoben werden. Kanadas Premierminister Trudeau würdigte ihn als den größten Singer-Songwriter des Landes. Gestern Abend ist Gordon Lightfoot, der kanadische Folk- und Country-Sänger, im Alter von 84 Jahren gestorben. Er nahm 500 Songs auf und gab mehr als 1500 Konzerte. In den 70er Jahren gelang Lightfoot der internationale Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Titeln gehört If You Could Read My Mind. You could read my